Hallo, ich bin Alfonso und das ist Heinrich und das ist das erste Kapitel von Magische Fragmente. In diesem Video werden wir erfahren, woher unser Wort Magie stammt und was wir über seine Wurzeln lernen können. Hallo. Eine der Schwierigkeiten bei der Behandlung des Themas des Magischen ist die Terminologie. In der deutschen Sprache gibt es verschiedene Wörter, die dasselbe deuten, aber mit unterschiedlichen Ursprüngen, wie zum Beispiel Zauberei, Zauberkunst, Magie, Illusionismus und sogar hokus -Pokus. Die Suche nach den Wörtern im Wörterbuch zeigt schnell eine Doppeldeutigkeit, die zwischen bösen Geistern und Gauklern schwebt. Die Geschichte der Magie ist von echte Magie und von Religion durchdrungen und man darf diese Wurzeln nicht vergessen auf dem Weg zur Säkularisierung der Magie oder wie Jan Starowinski damals schrieb, auf dem Weg zur Ablösung der Götter durch die Hanswurste. Ich bin Magier und mein Interesse für die Magie gilt verschiedenen Facetten. Ich möchte besser verstehen, woher die Zauberkunst oder Magie stammt und was unsere Ursprünge sind. Außerdem habe ich vielleicht dank meines Studiums in Philosophie und Kunstgeschichte ein breiteres Interesse für alles, was aus anderen kulturellen Bereichen einen Einfluss auf unsere Kunst hat. In diesen Videos werden wir sowohl über Zauberkunst als auch über dunkle, von Geistern belebte Magie sprechen. Lass also uns jetzt kurz das antike Griechenland besuchen. Unser Wort Magie hat seine Wurzeln im altgriechischen Mageia. Das Wort Mageia stammt vom altpersischen Magus ab. Die Menschen in Griechenland bezeichneten mit dem Wort Mageia bzw. Magus die iranischen bzw. persischen Experten in magischen Praxen oder Themen, die den Griechen zufolge ihre Künste unreifen und leichtgläubigen Menschen widmeten. Das griechische Wort magos magia, implizierte also stets eine unreife, fremde Praxis. Im Ursprung des Wortes steckt eine pejorative, also abwertende Bedeutung in Bezug auf das Anderssein der anderen. Platon kritisiert zum Beispiel in der Stadt diejenigen, die glaubten, man könne die Götter anlocken. Und Bettelpriester und Wahrsager ziehen von den Häusern reicher herum und machen sie glauben, dass sie im Besitzer einer Kraft seien, die von den Göttern durch Opfer und Zaubersprüche erlangt werde, wenn etwa er oder seine Vorfahren ein Unrecht begangen haben, dies gut zu machen unter Lustbarkeiten und Festen. Und falls er einem Feinde etwas antun wolle, könne er mit wenig Kosten gleich gut einem Gerechten wie einem Ungerechten schaden, indem sie mit gewissen Zaubermitteln und Bandsprüchen die Götter, wie sie sagen, bewegen, ihnen dienstbar zu sein. Nichtsdestotrotz war die Magie in der Antike viel wichtiger, als es die Menschen in Griechenland um das späte 5. Jahrhundert vor unserer Zeit zu gewinnen wollten. Die in der europäischen Wurzel des persischen Wortes Magus ist wahrscheinlich Mag, M-A-G-H. Diese Wurzel bedeutete Macht haben oder machen können. Die Tradition, der die persische Magie folgt, reicht aber viele Jahrhunderte zurück und bringt uns nach Mesopotamien, ins 3. Jahrtausend vor unserer Zeit. Dort würde die Magie im Gegensatz zu Platons späterer Meinung als eine mächtige Kunst angesehen, deren Übung den Menschen eine Macht über die Natur, aber auch über die Götter verlieh. In dem nächsten Video werden wir die Magie aus der Perspektive dieser ersten Zivilisation der Erde, Mesopotamien, kennenlernen. Und bis dahin, nos vemos!